Hallo all ihr wunderbaren Vespa-Liebhaber da draußen und willkommen zurück zu Kartoffel TV. Und das hier ist das Lego-Set 10298. Die 60er Jahre Vespa 125 von 2022. Und das ist meine 1977er Vespa-Ciao. Vergleichen wir. Dieses wunderschöne Lego-Set hat mich tatsächlich nur 99,99 ,99 Euro gekostet. Dieses süße Ding hat mich 420 Euro gekostet. Dieses recht große Lego Creator Expert Modell hat 1106 Teile. Ja, und dieses Ding besteht aus äh, 100 Teilen. Ich weiß nicht, ich habe es ja nicht zerlegt. Mitunter hat dieses Lego-Modell voll funktionstüchtig drehende Räder, eine funktionierende Lenkung, einen sichtbaren Motor, wenn man nur dieses Teil runter macht. Außerdem als Accessoires kommt dazu ein alter 1960er Helm. Ziemlich süß. Und ein Strauß Blumen für Le madame. Dieses Ding kam mit keinerlei Sicherheitsausstattung, einem äh, nicht funktionierenden Tacho, aber es hat einen Motor, weswegen man dieses Ding fahren kann, wenn es funktioniert. 24 <lacht> Kommt drauf an, wie schnell du es schubst! Tatsächlich relativ leicht zu reparieren, man braucht nur ein paar Mechanikerkenntnisse. Gut, es ist ein Lego-Modell und dank der sehr ausführlich geschriebenen Anleitung ist es auch sehr leicht zu reparieren. Dieses Hellblau ist tatsächlich eine seltene Lego-Sonderfarbe, welche auch damals in den 60er Jahren für die Vespa verfügbar war. Nachlackiertes, mattes, äh, scheißgrün mit äh, auch äh, äh, Gabel, die grün nachlackiert wurde. <lacht> <lacht> Die Bauqualität von diesem Fahrzeug ist wirklich genial. Neben den ganzen Rundungen, welche wirklich detailgetreu gezeigt werden, hat es auch relativ wenig lose Teile, die irgendwie so abfallen könnten. Das einzige ist, dass die Lenkung etwas, äh, etwas zu weit geht, aber das ist eigentlich auch alles. Dieses Ding ist halt mit Klebeband und Kabelbindern zusammengehalten und teilweise gar nicht. Dieses Lego Set ist 18 plus. Für Kinder ab 15 oder 45. Dieses Modell ist eine gute Addition für absolut jede Lego-Kollektion. Der Besitzer bekommt beim Fahren von diesem Ding einen Minderwertigkeitskomplex, den er dann mit anderen Käufen wieder ausgleichen muss, wie in einem Auto oder in einem Fahrrad. Dieses Lego-Set war eine absolut lohnenswerte Investition, denn neben dem ganz angenehmen Preis von 100 Euro ist es auch das de detailgenaueste Lego Creator Expert-Modell zu date. Und es gab schon relativ viele, den Käfer, den 500er, den äh, London Bus. Auf jeden Fall freut es mich, diesen Klassiker endlich in meiner Kollektion begrüßen zu dürfen. Natürlich lohnt es sich alleine für den Spaßfaktor. Tschüss. Starte, du Scheißling!